In dieser Station 4, dem Linienkampf, dreht sich alles nur um diese rote Linie. Weitere Geräte sind nicht nötig. Ihr stellt euch in einem Abstand von ca. 3 Metern gegenüber an der Linie auf, nehmt euch an die Hand und versucht euren Partner über die Linie zu zerren. Als Variation könnt ihr euch auch an beiden Händen greifen. Jetzt ist es an der Zeit, dass ihr gegeneinander antretet. Wer von euch wird wohl der Stärkste sein? Viel Spaß!